Mein Name ist Master Farsad, medizinischer Direktor, äh, Chefarzt Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie der Universitätsklinik Balgrist in Zürich. Viele äh, Patientinnen und Patienten fragen, wann muss ich eigentlich zum Arzt, wenn ich Rückenschmerzen habe? Zum Arzt muss man mit Rückenschmerzen dann, wenn Rückenschmerzen vergesellschaftet sind mit anderen Symptomen, wie zum Beispiel Fieber. Deshalb, weil es gibt Infektionen vom Rücken gibt, die unbedingt abklärt werden müssen. Zum Arzt muss man mit Rückenschmerzen, wenn zum Beispiel Lehmungserscheinungen oder Sensibilitätsstörungen in den Beinen auftreten. Deshalb, weil zum Beispiel eine Diskushernie auf einen Nerv drücken kann und den Nerv kann, äh, schädigen kann. Zum Arzt muss man mit Rückenschmerzen, wenn Blasenentleerungsstörungen vorhanden sind, zusammen mit äh, Rückenschmerzen oder solche neu auftreten. Deshalb, weil äh, Nerven von der Blase im Spinalkanal sind und die bei gewissen Erkrankungen des Rücken äh, beeinträchtigt werden und das abgeklärt und behandelt gehört. Wenn ein Kind Ruckenschmerzen hat, dann muss man das auch abklären. weil gewisse Erkrankungen bei den Kindern am Rücken müssen unbedingt rechtzeitig diagnostiziert und therapiert werden. Ruckenschmerzen, die über sechs Wochen bleiben, weil die sogenannten nicht spezifischen Ruckenschmerzen, d.h. Das heißt Rückenschmerzen mit einer äh, klaren Ursache, müssen ausgeschlossen werden.